So, heute will ich euch mein Spiel Miko Robots vorstellen. Man sieht schon, es sieht spannend aus. Mache ich erstmal auf. So, hier ist die Spielanleitung, die wir heute nicht brauchen. Da sieht man, das ist für acht Jahre. Packen wir erstmal alles aus und legen das gleich neben das Spielfeld. Hier muss man sich für eine Seite entscheiden. Ich habe immer schwarz genommen, heute kann ich dann mal grau nehmen. Also braun. Alles aneinander legen. Wie ist egal. Da gibt es keine Vorschriften. Jetzt würfel ich. Eigentlich spielt das, man das gegeneinander, aber ich habe jetzt gar keinen gegen den ich spielen kann, also spiele ich es alleine. So, jetzt habe ich den Chip da drauf gewürfelt. Hier habe ich noch so ganz viele kleine. Und jetzt würfel ich noch einmal, wo der kleine Chip draufkommt. Der kommt hier drauf. So, jetzt müsste ich mir überlegen, wie ich da hinkomme. So, das, der dürfte jetzt zum Beispiel hier hin, weil das die gleiche Zahl ist. Er dürfte hierhin, weil das die gleiche Farbe ist. Ich muss irgendwie dann am Ende dahin kommen. Sagen wir mal, ich habe jetzt einen Weg gefunden und gehe, komme da irgendwo hin. Das geht auch, also hierhin dürfte ich, weil es die gleiche Farbe ist und hierhin wegen der gleichen Zahl. Es darf immer der gehen, der als erstes die richtigen Schritte einruft. So, ich habe jetzt einen Weg für sechs, mit sechs Schritten gefunden. Erstmal gehen wir von da nach da. Von da, danach da. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hätte ich jetzt etwas Falsches gesagt, zum Beispiel 7. Das würde dann gar nicht hinklappen. Also jetzt habe ich keinen Weg mit 7 gefunden. So, wenn ich jetzt falsch hätte, müsste ich dem mit den wenigsten Punkten ein abgeben. Sage ich noch eine falsche, dann beide fünf. Da überlegt man sich natürlich, was soll man jetzt tun. Das habe ich auch in der Spielanleitung durchgelesen. Das ist mit der Uhrzeiger. Also würden wir jetzt gleich viel haben, 6 und 6, und der Spieler würde neben mir hier sitzen, würde der Spieler einkriegen. Immer im Uhrzeigersinn. Ich hoffe, es hat euch gefallen.